Hey. was ist das denn? Oh, oh, die Sendung läuft schon. Max, Pst, hey, Max. Moment, geht gleich los. Max, oh, der pennt. Äh, okay, dann springe ich ein. Moment, äh, wir haben hier einen bunten Karton. Und ein paar Püppchen. Reicht das? Was? Nein? Äh, okay, na dann. Moment bitte, ja? <lacht> Max! So. <lacht> Willkommen hier bei Spaß am Donnerstag. Bauen mit. Naja, eigentlich sollte der dicke Kater ja bauen. Die ganze Woche hat er erzählt, er hat zusammen mit Maria war was aufgebaut. Und er fand das ganz toll. Und jetzt haben wir zusammengelegt und ihm dieses Set hier gekauft. Hm, jetzt pennt er auch noch. Na gut, Sendung läuft schon. Dann muss ich es wohl aufbauen. Also, ey. Ja? Wir drehen gerade. Entschuldigung. Da steht überall, Achtung, Aufnahme. Sorry. Du bist doch nicht neu. Aber wo du schon mal da bist, willst du mir nicht helfen beim Aufbauen? Ähm, ich habe noch was anderes zu tun. Aber, äh, bleib doch mal. Hallo. Mist. Also, okay. Wir haben hier das Set von Q-Man. Das Battle Force Set. Mit ganz schön vielen Teilen. Äh, 227 Teile. Mann, Mann, Mann. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das zusammenkriege. Wir werden es wohl sehen. Gut. Na dann, schauen wir uns das genauer an. Okay, bis später. Jetzt haben wir ausgepackt. Zwei Teile, äh, nee, Tüten und eine tolle Bauanleitung und ein Netz. Okay. Oh, viele Einzelteile. Und ein Kopf und, und Arme. Oh oh. Okay, na dann geht das jetzt los. Wünsche mir Glück. Hm. <lacht> so, aha, aha. Das muss dahin. Das muss dahin. Hm. Ganz schön kompliziert. <lacht> Ey! Entschuldigung. Wir drehen hier. Also, was ist denn heute hier los? Oh, ihr seid ja auch wieder da. Ja, viel habe ich noch nicht. Ganz schön kompliziert mit den tausend Teilen hier. Ja, so ein Motorrad habe ich schon mal. Na, ja. gut, na, ich muss noch ein bisschen. Wenn fertig ist, melde ich mich nochmal. So, hm, also, das muss nach da und äh, ach, ob ich das hinkriege, ach, ich weiß nicht. fertig? Ging ja fast wie im Schlaf. <lacht> Boah, das war ja ein tolles Aufbauen. Ich kann nicht mitgekriegt. Bin ich aber gut. Ja, so Leute, so sieht das Set aus. Die Police Battle Force von q -Man. Das baut sich wie im Schlaf. <lacht> also, ja, dann gibt es nicht mehr zu sagen. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Quatsch mit Soße. Nee, äh, Na, wie hieß das hier? Dings, ihr wisst schon. Äh, äh, Regie? Wie hieß die Sendung? Regie! Wie war die Sendung? Könntest du ruhig lauter sprechen? Ich habe was am Ohr hier. Ah, am Ohr. Spaß am Donnerstag. Ah ja, genau. Also nicht Quatsch mit Soße. <lacht> sondern Spaß am Donnerstag. Das war's. Bauen mit eurem Max. Toll, oder? Ja, na gut. So. Okay. Dann machen wir jetzt noch den Schluss. Ah, so. Guter Drehungs, Wir können einpacken. Hä? Wir müssen noch den Schluss drehen. Alles im Kasten. Wie, alles im Kasten? Hallo, lass das Licht an. Wir müssen doch noch den Abschluss drehen. Das Set ist toll. Hat Spaß gemacht zu bauen. Gar nicht so schwer. Das muss doch irgendwie... Wer hat denn das... Wo ist denn Max schon wieder? Hat Max alles erzählt. Wie, Max? Ich habe das Set gebaut. Nicht Max, der hat gepennt. Hallo. Wartet doch auf mich. Tschüss. Wie, tschüss? Nicht abschließen. Moment. Tschüss Leute, viel Spaß ne? beim nächsten Mal. Ade!